Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir mal nicht 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, richtig. Äh, obwohl das Ende noch offen ist. Heute spiele ich Mortal Kombat 11 und das liegt daran, dass einerseits habe ich die Story, als es vor einem Jahr knapp rauskam, nicht gespielt. Also für mich persönlich schon. Wenn ihr gleich sehen, wie ihr gesehen habt, ich habe auch ganz viel gespielt hier. Ich habe ziemlich die Krypta fertig, ich habe äh, Skins endlos frei, ich habe alle meine Charaktere umgestaltet, habe eigene Versionen zum Kämpfen reingebaut für Türme. Ähm, ja, mein Main ist Kano. Ähm, und, ja, das ist immer so nebenbei. Heute geht es aber um die Story. Ich weiß nicht, ob ich die Krypta vielleicht auf dem noch nochmal anfange. Ihr seht ihr, dass Kano auf 600 Spiele schauen kann, 160, Frost, 130. Also aufgerundet natürlich so. <lacht> ähm... 572. Und die Siegesquote mit 87,6% ist, glaube ich, nicht so schlecht, auch wenn es meistens Bots waren. Ähm ja, die Erfolge... Ich habe fast alle Erfolge durch. Also wir werden heute keine Erfolge freikriegen, weil ich die Erfolge gefarmt habe. Aber darum geht es auch nicht. Wir gehen wirklich in die Story rein. Die Krypta werde ich, wie gesagt, wahrscheinlich auf einem zweiten Con nochmal spielen, wenn ich, wenn ich Lust habe. Das DLC-Paket hole ich dann noch ähm, und danach gibt es noch ein, zwei Sachen, die ich euch zeigen werde, wenn wir die Story fertig haben. Kleine Easter Eggs und so. Oder Bonus-Sachen. Äh, wo war das? Hier zum Beispiel die ganzen Finisher, wenn man Chroniker besiegt, werde ich Kano nehmen, die Chroniker durchmachen und danach werden wir die verschiedenen Endings sehen. Aber wir gehen einfach mal direkt in die Geschichte. Ich beginne Story 1 mit... Story-Schwierigkeit machen wir mal Mittel, 100 Titel ein und dann fahren wir einfach von Anfang an. Und ich bin still, ich werde kapitelweise schneiden, also ja. Äh, da die Story ein kleiner Film läuft, werde ich die Fresse halten, außer wir kämpfen, dann werde ich mich einblenden, aber ohne Cam. Ansonsten spielt die Story direkt nach Mortal Kombat 10, das ich ja auch schon gespielt habe, wo Raiden dann böse wurde am Ende. Den Kopf von Shinnok gebracht hat. Und der Anschluss daran ist eigentlich jetzt direkt, also... Viel Spaß! that come. Die Wahrheit ist, Shinnok, dass denen, die das Erdenreich schinden, keine Gnade gebührt. Ich vernichte unsere Feinde, bevor sie uns vernichten. Angefangen mit dir. als Warnung dienen, als Manifest meines Zorns. Dies war nicht dein Schicksal, Erneut hat der Donnergott die Waagschale ins Ungleichgewicht gebracht. Doch sei dir gewiss, das Universum beugt sich stets meinem Willen. Es ist nur eine Frage. 20 Jahren sind die Spezialeinheiten Schild und Speerspitze des Erdenreichs. Wir schlugen Shao Kahn zurück, besiegten Shinnok, bezahlten aber für jeden Sieg einen hohen Preis. Vor kurzem wurde Commander Jackson Briggs ehrenhaft entlassen. Seine Wunden, sowohl physische als auch psychische, ließen uns keine andere Wahl. Wir ehren Jackies Vater und das durch ihn erbrachte Opfer, als er tat, was er stets tat das Erdenreich zu verteidigen. Sergeant Cage, vortreten. Dank Ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit wurden Sie befördert zum Commander. Aber Ihr Nachname nützt Ihnen nichts. Sie müssen in alter Spezialeinheitentradition noch einen letzten Test bestehen. Den Offizier vermöbeln, Ma'am. Also Sie, Ma'am. Versuchen Sie es doch, Mal sehen, ob Sie sowas taugen. Okay, da sind wir wieder. Ich muss ganz kurz, ich brauche das ein bisschen, weil ich die Charakter nicht alle kann. Äh, Ballbuster kommt raus, den Aufwärtsleuchttritt lasse ich mal weg und die Energieexplosion will ich. Und danach, ich weiß nicht, ob ich den Fatality reinklatschen kann. Probieren wir es einfach mal. Ich habe auf L1 ein Grab, Dreieck unten. Äh, das System wurde vom Kampf ein bisschen umgebaut. Wie ihr seht, habe ich jetzt nicht von Anfang an den X-Ray zur Verfügung, einmal pro Kampf. Sondern wenn ich die 330kp-Marke überschritten habe, also ein Drittel unten etwa. Also sobald ich in den Life-Points-Bereich in den, in den dicken Teil komme. Jetzt kann ich ein bisschen mit... Ah fuck, das war ein Block. Ich habe da meinen Block mehr halten müssen. Ich halte meinen Block immer zu kurz. Kann ich einen Weil man... Hier kann doch die Technik vom Vater... Nice. Okay. Ähm, ja, also die Story beginnt ja, wie wir gesehen haben, mit einer Dame, die da rumläuft. Die kennt man aus dem Trailer tatsächlich. Ich habe da riesen Hype drauf gehabt, als die Tra Ah, das ist der Ballbuster, den sie macht. Okay. Ja, als der Trailer rauskam. Kann die die Schulterrahmen extenden? Jawohl, kann sie. Okay. Man kann mit R1 kann man extenden auf längere Kombos. Das sieht dann irgendwie... Ah, okay, bei dem geht's nicht. Hier geht's und dann macht sie den hier, statt dass sie einfach nur die Schulterrahmen durchführt. Kann man nur zweimal machen. Unten links habt ihr gesehen, dass sich der äh, senkt. Commander, ich hab meine. Die nächste Fortsetzung von Ninja-Pantomime klingt für mich nicht gerade nach Pflicht. Ich muss für dich sorgen, genauso wie du es von mir gewohnt bist. Mann, Leute, ich kann euch hören. General Blade, Cassandra Cage. Was ist, Raiden? Das Unterreich. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Liu Kang und Kitana waren einst Freunde. Sie wurden unverkennbar von Shinnoks Bosheit gezeichnet. Sie sind nicht länger die Champions, die wir einst kannten. Wir müssen einen Präventivschlag einleiten. Wir hätten schon früher angreifen sollen. Wie ist das Ziel? Tief unter dem Schloss von Luke und Kitana liegt die Kathedrale von Shinnok. Das Zentrum seiner Macht. Vernichtet man sie, vernichtet man auch die Armee der Untoten. Und die Bedrohung für das Erdenreich. Bist du nicht schwächer im Unterreich? Ja, aber ich bin stark genug, die Armee der Untoten in Schach zu halten. Das verschafft uns Zeit, in die Kathedrale einzudringen und sie dann zu zerstören. Nageln Sie uns fest, kommen wir nicht raus. Wenn das Erdenreich überleben soll, müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Oh. Ganze finstere Leier mit den Opfern und diesem düsteren Scheiß nicht mehr hören. Du verlierst ja keine Familie. Ich kenne Schmerz, Johnny Cage. Raden hat recht, Johnny. Wir sind nicht bereit für einen neuen Krieg. Wir müssen die Armee des Unterreichs vernichten, bevor Luke sie hierher bringt. in Position. Bradens Ablenkungsmanöver klappt besser. nicht Kenos Handlanger? Lass dich von den Narben nicht täuschen. Er ist schnell. Kümmer dich um ihn und Jade. Ich gehe nach unten und platziere das C4. Alles klar. Okay, haben wir noch unsere Hotbar? Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid, dass ich die Hotbar mal einstelle. <lacht> die wollte ich nicht. Wobei, ist das ein... Nee, das ist kein Hochkampf. Ah, die bringen ja nichts. <lacht> so. Ähm, ja, vielleicht sollte man noch... <lacht> erwähnen, dass ein Spieler wachsinn ist. Äh, ja, Kabal ist wirklich eklig schnell. Ich hasse den. Boah, Kabal ist wirklich eklig. Ich komme gegen Kabal nicht klar. Ganz ehrlich, egal was ich spiele, außer vielleicht Kano, weil er mithält. Sonst kriege ich mit Kabal echt immer Probleme. Also, das ist der normale Schulterbuster. Okay, das war geblockt. Hautstattel weh. Also, guck mal, ich kann hier jetzt meinen Fatal machen, weil ich genug Leben habe, verloren habe. Der macht dann halt etwa 330 Schaden. Das reicht nicht, um ihn zu töten, aber ich wollte ihm mal zeigen. Und es geht nur einmal pro Match. Ja. So, und jetzt muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> Wie ihr seht, habe ich jetzt unter diesem, also über diesem roten Block einen Blutstreifen. Das heißt, ich habe meinen Fatal Blow schon eingesetzt. Ah, das war... Ich bin genau aus dem Block raus, was er angegriffen hat. Ich kann das immer noch nicht... Ah, ich kann das immer noch nicht ertragen, Raiden so böse zu sehen. Ich hasse das. Ich habe mich am Anfang so aufgeregt, dass der böse ist, weil ich mag den. So. Schade. Du verlierst so schnell, wie du läufst. Jackie, wo ist Sie holt wohl Hilfe wie ist die Lage? Noch zehn Minuten. Die Pfeiler stehen viel zu weit auseinander. Kann ich helfen? Negativ. Gibt uns Deckung. Um. Noch zehn Minuten? Wir müssen in fünf hier raus sein. Dann sitzen wir in der Scheiße. Wir haben noch C4, oder? Ja, wieso? Verschaffen wir uns doch damit Zeit. losgehen Ich habe unsere letzte Begegnung im Himmelstempel nicht vergessen. Oh je, yeah. Kitana. Doch so rum. Ich probier's mal blind jetzt. Den kenne ich noch. <lacht> ähm, ja, eben. Wir haben jetzt Sonja unten, Cassie Cage oben und bei uns ist äh, Jocky. Sie haben das Spiel ein bisschen umgebaut von der Story her. Man muss jetzt, äh, teilweise in einzelnen Kapiteln sind zwei Charaktere wählbar. Nicht mehr nur einer. Aber das sehen wir dann. Puh, Glück gehabt. Ich habe nur 950 Leben, ich bin unter... Okay. Wie auch immer. Ähm, ja, eben, ich habe die Story schon gespielt auf Release. Ich habe es am Tag hinbekommen, direkt gespielt am Abend. Und zwei Tage lang die Story durchgespielt. <lacht> also ich kenne die Story. Ich dachte es nur Before Aftermath. Vor dem DLC, das rauskommt. Bald. Ich habe jetzt den 23. glaube ich, in 6 Tagen kommt raus. Also bis dahin ist die Folge eh noch nicht draußen für euch. Weil ich zuerst noch 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors raushaue. Aber danach werde ich das DLC spielen, ein bisschen verzögert. Aber ich wollte halt diese Story-Elemente drin haben mit, mit Kampf und so. Es gibt ja Leute, die nur die Story-Teile hochladen. Ich wollte nicht auch nochmal so machen. Ich finde es cooler, wenn ich kommentiere. Aber ich werde wieder kapitelweise schneiden wie beim 10. So und ich glaube, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe, dann gibt es noch ein bisschen Action und danach ist Kapitel 1 fertig. Es gibt drei Kämpfe pro Kapitel mit dem Charakter. Okay, anscheinend also nicht nur noch drei Kämpfe. Habe ich es falsch im Kopf gehabt. <lacht> Finde ich auch okay. Äh, wie auch immer, ja, es macht ein bisschen weh, wenn wir alle tot sehen. Also un untot halt. Lucane, äh, Kung Lao kommen ja noch vor. Kitana ist untot. Jade ist untot. Man kriegt sehr viele Hintergrundgeschichte raus in diesem Spiel tatsächlich noch. Es ist ja wie ein Abschluss der Story ein bisschen. Ja, ich spiele ein bisschen unfair teilweise, ich weiß. Aber ich spam nicht nur sinnlos eine Attacke normalerweise. So, ja und jetzt der Angriff mit Raiden. Zum Leider haben Sie es bemerkt, was Sie vorhatten. Ah cool, die kann diesen kann ihn die den Extenden, nein kann sie natürlich nicht. Okay, bis jetzt noch ganz einfach. Ich glaube, den letzten Kampf habe ich auf easy gestellt, deswegen ist es auf einfach gewesen am Anfang. Weil der letzte Kampf ist ein bisschen. Schwer. Das kommt ja erst ganz viel später. Deine Pflicht. Ich muss die Mission zu Ende bringen. Ich liebe dich, Cass. <lacht> Gib deinem Dad einen Kuss von mir. finden. Danke, ihr seid zurück. Spotted? Nein, Kitana. Ich bin so. um die reiche in balance zu halten doch meine perfekte schöpfung wurde durch Raidens taten aus dem gleichgewicht gebracht ihr beide spürtet den schmerz am deutlichsten was können wir tun die vergangenheit ist vergangen oder das muss sie nicht sein ich werde die zeit zurück nicht allein einleiten. Inwiefern wird diese neue Ära anders? Auf okay. Arten. Am Aha. wichtigsten jedoch. Es wird dort